Man mag es nicht glauben. Ich bin zurück. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Meine Schwester hat Bauchschmerzen und keinen Bock, was aufzunehmen. <lacht> Deswegen bin ich wieder da und ich habe mir gedacht, hey, warum spiele ich nicht einfach drei kleinere Spiele, die es einfach so im Internet gibt? Das erste ist, ähm, wenn das Programm auch so heißt wie das Spiel selbst, Mine Man. Das ist schon länger her, dass ich das gefunden habe. Steve has been teleported, by accident, to a haunted old-school place. Can he mine his diamond Or in order to escape? P.S. Rumor has it that ghosts can't pass through diamond. Ja. Wir können, wir müssen Diamanterz hier, ähm, abbauen, absäbeln mit unserer Diamantspitzhacke. Ja, gucken, dass wir mal, äh, ...aus dieser Ortschaft hier ähm, rausfinden. Meine Stimme ist auch also so ein bisschen kratzig. Das gibt es ja nicht. Hier hat jemand... Bitte nicht. Blub. Üb. Hallo? Hier hat jemand... Ach, Leute, ernsthaft? Vorhin war der nicht so penetrant. Ja, ich habe vorhin schon versucht, das aufzunehmen. <lacht> Irgendwie nicht ganz so gut. Hier hat jemand... Minecraft und... Äh, ne, da kommt doch schon wieder auf mich zu. Was soll denn das? Warum seid ihr jetzt so nervig? Wohin war das nicht so? Vorhin habt ihr mich alle ignoriert. Vorhin habe ich hier stunken, da wolltet ihr nicht mehr. Ja, Minecraft plus Pac-Man. Klassisches Pac-Man. Nette Sache. Ein äh, sehr kurzes Spiel, können wir das bitte lassen? Danke. Wir haben oben diese Map. Daran können wir sehr gut erkennen, wer, wie, wo, was ist. Lass mich mal. bin hier momentan permanent unter Beschuss. Das ist äh, ziemlich anstrengend. Vorhin war es nicht so. Und jetzt werde ich von allen Seiten eingedrängt. Leute, das ist echt belastend. Vorhin war es nicht so. Lasst das mal. Ähm, wir haben das Spiel gewonnen, sobald wir alles abgebaut haben. Und man merkt, die wollen es mir nicht so ganz leicht machen. Äh, bitte. Nein. Ah, lasst mich. Warum seid ihr so ekelhaft penetrant jetzt? Das gibt's ja nicht. Vorhin war das nicht so. Lasst mich doch in Ruhe. Das gibt's ja nicht. Okay, okay, okay, okay. Jetzt nur noch im Zentrum. Und gesiegt. Using the gathered diamond, Steve was able to teleport back to safety shortly after teleporting back, a green creature exploded right next to Steve. RIP. Ähm, um, muss mal kurz gezeigt haben, was passiert, wenn wir sterben. Das war eine erfolgreiche Runde. Es ist immer dasselbe Level, immer dieselbe Anzahl an Ohr. LOL, haha, you died. Ja, okay, und ich glaube, damit können wir das hier schon einmal beenden. Also, auf zum nächsten Spiel. Als nächstes, werte Damen, und Herren, möchte ich euch zeigen, wie man eine Tasse Tee macht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Als erstes müssen wir die Teekanne anstellen. Wir müssen den Teebeutel holen. Den Teebeutel in die Tasse machen. Erledigt. Wir holen die Kanne. Wir machen das Wasser... Rein. Oh. Rühren kräftig um. Entfernen den Beutel. Holen, das, holen den Zucker. Tun den Zucker in die Tasse. Holen die Milch. Warum auch immer sich das gerade geöffnet hat. Machen die Milch in die Tasse. Rühren nochmal kräftig um. Nehmen den Tee. Und gehen. Einfach, oder? Aber vielleicht sollten wir es noch einmal durchkauen. Nur um sicher zu gehen. Wir machen die Taten, die Kanne an. Holen den Beutel. Machen den Beutel in die Tasse. Holen die Kanne. Machen Wasser rein. Rühren kräftig um. Entfernen den Beutel. Holen Zucker und machen den Zucker in die Tasse. Dann holen wir Milch, machen Milch in die Tasse, rühren nochmal kräftig um, machen erstmal das Fenster zu, weil Leute draußen arschig sind und die ganze Zeit ähm, vor unserem Fenster rumfahren müssen. Nehmen den Tee und gehen mit der Tasse. Okay, ja, macht das schon sehr gut, aber es reicht, es, man, man muss immer mal wiederholen. Wir machen mal ähm, die Teekanne an, holen den Teebeutel, machen den Teebeutel in die Tasse, holen die Kanne, machen Wasser in, den, in die Tasse, drehen um, Nehmen die Teebeutel raus, wir holen Zucker, machen Zucker in den Tee, holen die Milch, machen Milch in die Tasse, rühren um, nehmen den Tee und gehen. Nun ja, es wird langsam dunkel draußen. Wir sollten uns nochmal eine Tasse Tee machen. Wir machen die Kanne an, holen den Teebeutel, machen den Teebeutel in die Tasse rein, holen uns die Kanne, machen Wasser in die Tasse, rühren um, entfernen den Teebeutel, holen uns Zucker. Machen Zucker in den Tee, holen die Milch, frisch vom Milchmann, machen Milch in die Tasse, rühren um, nehmen den Tee und gehen damit. Hm, ein neuer Tag bricht an. Wir sollten alles noch einmal durchgehen. Ihr macht das übrigens. Großartig. Wir holen die Milch. Machen Milch in die Tasse, rühren kräftig um, nehmen den Tee und gehen mit dem Tee. Why thank you. Gern geschehen. Das war der beste Kupf Tee, den ich in 5.000 Jahren hatte. Während du hier bist, schau an, was ich daran arbeite. Hm, das sieht nach einem netten Spiel aus. Vielleicht sollten wir es mal spielen. Zum Abschluss noch mal was Lustiges. Los geht's. Ja, Leute, das muss ich als Abschluss bringen. Das ist wichtig. Ich hoffe, euch hat das Video bis dato gefallen. Ähm. Ja. Zu diesem Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich, äh... Ich meine, es ist äh, ein Meisterwerk. Man muss ich das mal vorstellen. Millionen von Jahren an Evolution und das ist, wo wir als Menschen hingekommen sind. Und ich hoffe, wir sind stolz auf uns. Ich bin jedenfalls stolz. Time to take a piss! Congratulations! Thank you so much for playing my game! So long, Bowser! Ja, das war's. Hoffentlich hat euch das Video gefallen.